ich kann mal ganz kurz etwas sagen zu um meinem Auftreten, weil das, was ich hier mache, hat ja schon fast etwas Satzangmäßiges Weißt das glaube oder? Ich kenne das Wort nicht wirklich und habe nie an einem Teil genommen. Aber also jetzt abgesehen von meinen Haaren, ähm, wo vielleicht aussehen, als hätte ich da Gel drin. Das ist einfach, weil ich es nicht gewaschen habe. Ich meine jetzt weniger als Äußere, sondern die Art und Weise, wie ich bin und wie ich halt auch kommuniziere. Ähm, hat eigentlich viel mit dem Thema zu tun, das ich ja vorher angesprochen habe, mit dem Glück. Dass ich mir einfach bewusst bin darüber dass ich nicht glücklich bin. Vollkommen glücklich bin, solange ich sehe, wie schlecht es dieser Welt geht. Also ich leide mit dieser Welt mit, wie jeder von uns. Und wenn ich das jetzt verdrängen würde und würde probieren absolut in meiner Mitte zu sein, ähm Gut, das kann ich natürlich schon, das bin ich auch teilweise. habe ich das Gefühl. Aber ich bin es nicht immer und ich sehe auch keinen Grund dazu, weil ich möchte mich ja nicht über etwas erheben, sondern ich möchte Mitgefühl leben und zu Mitgefühl gehört eben auch Mitleid, äh, auch wenn das in der die Philosophie des Zeitgeistes ähm, ein Tabu ist, scheinbar langsam. Das Leiden ist ja eine Schwäche. Und das sehe ich ganz anders. Ähm, die Fähigkeit zu leiden ist die Basis für die Wort. So sieht es Und wenn wir können leiden können, ohne uns selbst, oder andere müssen abzuwerten von das. Dann sind wir bereit, die Welt wirklich an der Wurzel zu ändern. Nämlich bei uns selber. Das wollte ich einfach mal kurz sagen, weil ich spüre das ja, dass die Menschen, die mir begegnen und mit mir schwatzen, ähm, mir nicht äh, besonders viel Respekt entgegenbringen. Also natürlich äh, betrifft das nicht meine Freunde, das ist eben nicht relevant. Also man, man kann ja nicht einfach nur in, in seinem persönlichen Umfeld denken, sondern wenn ich auf die Strasse rausgehe und merke, wie, wie die Leute auf mich reagieren, dann ist es nicht so, wie wenn jetzt der Muji oder, der wahrscheinlich auch der Oshu, ähm. <lacht> <Ja. lacht> jetzt einfach mal zwei Beispiele zu nehmen? oder der Jesus. Gut, das kann ich schwer beurteilen, aber ähm, ich bin auf jeden Fall keine klassische Respektsperson und das möchte ich auch nicht sein, weil Respekt von einer Welt, wo auf Stolz und Betrug aufgebaut ist, bedeutet mir gar nicht. Und darum bin ich einfach so, wie ich bin. Und, ähm, für mich bin ich in meiner Mitte immer mehr oder weniger. Und so ist auch das Leben. Immer mehr oder weniger. Aber ich beherrsche mich selber sehr gut, wenn es darum geht, die Grenzen der Ethik einzuhalten. Und das ist für mich entscheidend. Und das ist für mich in der Mitte zu sein. Also, das wollte ich kurz sagen. Danke.